Ich grüße euch vom Strand von Aschkelon, Anfang April, heute am 2. April. Ich weiß nicht, ob die Tonqualität geht, aber ich probiere es einfach. Dass ihr ein bisschen was seht hier. Äh, Wasser ist wärmer als die Nordsee im Sommer, aber kälter natürlich als äh, Binnenseen. Aber ich bin richtig froh, dass wir auch hier sein können. Und möchte euch einen kleinen Eindruck hinterlassen hier und dort äh, wo das Schiff ist, da ist der Pipeline -Hafen und dahinter fängt direkt der Gazastreifen an, also tschüss Leute, macht's gut.